Mein Name ist Ingrid Detloff und ich möchte Ihnen mit diesem Video den Einstieg in die Arbeit mit H5P in Moodle erleichtern. Grundlage ist eine private Demo-Plattform, die weitgehend dem Moodle-Standard nach einer Installation entspricht. In diesem Video gebe ich einen groben Überblick über Moodle und H5P und zeige exemplarisch den H5P-Typ interaktives Video. Im Laufe der letzten Jahre hat sich bei H5P technisch viel verändert auf dem Weg zur Integration in Moodle. Seit der aktuellen Moodle-Version 3.9 ist es erstmals möglich, H5P ohne das zusätzliche Moodle-Plugin zu nutzen und stattdessen über den sogenannten Inhaltsspeicher H5P-Aktivitäten zu erstellen. Dieses Video stellt eine Momentaufnahme dar, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sich für H5P noch einiges ändert in der nächsten Zeit. Viele werden auf ihrer Moodle-Plattform für die Arbeit mit H5P nun zwei verschiedene Icons in den Aktivitäten vorfinden. Das schwarze Icon H5P Interaktiver Inhalt steht für die alte Variante, die per Installation eines Zusatzplugins ermöglicht wurde. Und das blaue H5P-Icon steht für die neue, direkt in Moodle integrierte Variante. Möglicherweise wurde von Ihrem Moodle-Admin das Erstellen von neuen Inhalten in dem schwarzen Icon bereits deaktiviert und es könnten dort dann nur noch bereits vor Moodle 3.9 erzeugte Inhalte genutzt werden. Derzeit ist es Moodle-seitig nicht möglich, diese alten Inhalte einfach in die neue blaue Version zu übernehmen, sondern Sie müssten diese alten Module einzeln herunterladen und über das neue blaue Icon oder den sogenannten Inhaltsspeicher wieder hochladen. Admin-seitig gäbe es allerdings ein Migrationstool. Zunächst zu dem in Moodle 3.9 neuen Inhaltsspeicher, englisch Content Bank. Der Inhaltsspeicher ist ein Bereich in Moodle, in dem Inhalte, aktuell sind das nur H5P-Inhalte, gespeichert, bearbeitet und angelegt werden können. Meine Empfehlung zum Anlegen neuer Inhalte benutzen Sie direkt den Inhaltsspeicher und verlinken danach das H5P-Paket anschließend durch Aufruf des vorhin gezeigten blauen H5P-Icons. Wichtig: der Inhaltsspeicher gilt pro Kurs, das heißt dort für alle Teacher gemeinsam, aber eben nicht in einem anderen Kurs. Der ist dann wieder leer, der Inhaltsspeicher. Daher ist es ratsam, sich erzeugte H5P-Module gleich herunterzuladen. Im Inhaltsspeicher gibt es nun zwei Möglichkeiten, hochladen von bereits erzeugten H5P-Paketen oder erstellen, was wir jetzt machen, eines neuen Pakets durch Klick auf Hinzufügen und Auswahl des gewünschten Typs. Bei Anwendern stößt die Variante, die wir heute auch hier nutzen wollen. Interaktives Video auf besonders großes Interesse. Hier kann man dann entweder ein eigenes Video hochladen oder eine YouTube-URL einbauen. Wenn man Letzteres tut, bitte das mit dem Urheberrecht klären, das heißt den Autor des Videos vorher fragen. Nun zum Erstellen eines interaktiven Videos. Ich empfehle hier in mehreren Schritten zu arbeiten, das heißt einen Titel zu vergeben, die Datei hochzuladen hier gegebenenfalls bei den Verhaltenseinstellungen. Ich mache das schon mal eben den Button 10 Sekunden zurückspringen, ähm, anzuhaken und dann auf sichern zu gehen und dann im nächsten Schritt erst die Interaktionen hinzuzufügen. So, das Video ist hochgeladen, benannt. Hier hatte ich schon diesen Button aktiviert und damit gehen wir auf sichern. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann wird das soeben hochgeladene Video hier gezeigt und mit Bearbeiten komme ich ganz bequem an diese Stelle mit dem Schritt 2. Hier sehen wir jetzt die Menüleiste mit den verschiedenen Optionen. Sehr hilfreich sind aus meiner Sicht die Möglichkeiten zum Text, zum Einbau von Verzweigungen und die diversen Quizoptionen. Das Verfahren ist jeweils gleich. Sie gehen einfach an die gewünschte Stelle im Video auf der Timeline, klicken dann oben das entsprechende Icon an, füllen ein Formular aus und gehen auf sichern. Anschließend kann man kontrollieren, ob alles wie gewünscht aussieht. Auf dieser Timeline erscheinen dann kleine Symbole, die anzeigen, wo und welche Aktivitäten über dieses Video gelegt wurden. Wir starten jetzt hier mal mit Crossroads. Das ist eine sehr nützliche Aktion, um Sprünge im Video zu erzeugen und Studierende zu leiten, damit die nicht entsprechend das ganze Video schauen müssen. Ich nehme jetzt hier mal Copy-Paste aus meinen vorbereiteten Inhalten So, damit habe ich die Frage, zwei potenzielle Antworten und jetzt muss ich nur noch klären, wann sollen die denn angezeigt werden. So, also das ist vielleicht ein bisschen zu früh. Ich würde mal sagen, nach zwei Sekunden und dann vielleicht nach drei Sekunden. Ja, das Video soll pausieren, damit ich diese Frage kriege. Und hier muss ich natürlich genau vorher wissen, wann ist denn dieser Abschnitt? Das heißt, ich als Lehrender muss das Video vorher schon mal mir angeschaut haben und diese Timecodes einfach notiert haben. Ja, Hier würde ich sagen, gehen wir auf 03. Klicken hier auf Fertig und siehe da, hier haben wir jetzt ein kleines Symbol und sehen an dieser Stelle, das ist ja gar nicht vollständig. Das heißt, hier kann man gar nicht alles lesen, deswegen klicke ich jetzt hier drauf und kann dann das Fenster hier noch positionieren und wie gewünscht in der Größe verändern. Und damit haben wir hier schon die erste Aktion hinzugefügt. Gut, das nächste wäre, ich möchte einen kleinen Informationstext einfügen und weiß, dass das ungefähr bei ja, 1,49 sein soll. Das heißt, ich klicke hier auf Text sage, das Video soll pausieren, dann brauche ich auch nicht unbedingt hier, ähm, ja, sagen wir mal 51, unbedingt diese zehn Sekunden und fülle jetzt wie gesagt wieder das Formular aus. So, Beschriftung wäre Uwe Düne, Gut, das muss jetzt nicht unbedingt in gelb sein, deswegen überschreibe ich das hier nochmal. So, und hier kann ich jetzt meinen vorbereiteten Text eintragen. Natürlich kann ich den noch entsprechend hier formatieren damit das ein bisschen hübscher aussieht bei Bedarf. Aber im Prinzip ist es hier schon fertig und wir sehen, hier ist so ein kleiner Link entstanden. Ich kann da auch noch draufklicken, könnte es entsprechend editieren. Aber das soll es für den Augenblick erstmal gewesen sein. Und wir gehen zum nächsten Typ über. Wir möchten jetzt nämlich noch zwei Quizfragen hier einbauen. Quizfragen bieten sich natürlich an, an der richtigen Stelle, wo man die gebrauchen kann. Und da hatte ich vorbereitet, dass ich ungefähr hier eine Quizfrage haben möchte, und zwar vom Typ war falsch. Das wäre dieses Icon hier. Also auch da möchte ich, dass das Ganze passiert und nicht so lange da stehen bleibt. Und würde jetzt entsprechend hier meine Missfrage eintragen. Ups. Also, das kann ich jetzt beliebig nennen. Auf jeden Fall ist das der Text, der den Teilnehmer dann angezeigt wird. Das kann ich hier kopieren und noch hier eintragen. Ja, und jetzt geht es darum, die Frage oder eben bei True False die Aussage hier einzutragen. Und das wäre in dem Fall dieses Jahr. Dieser Abschnitt zeigt die bekannte Strandpromenade von Westerland auf Sylt. Es ist in dem Fall wahr, das heißt default-mäßig hier schon gesetzt, sonst könnte ich umschalten und würde hier jetzt einfach drauf klicken. Wunderbar. Damit haben wir Quizfrage 1 und würden gleich hinterher noch eine weitere Quizfrage setzen und zwar circa bei 4,23. Oh, wir das mal hier hin. Und in dem Fall möchte ich eine Multiple-Choice-Frage haben. Die Beschriftung wähle ich jetzt einigermaßen einheitlich, starte insofern auch wieder mit Quizfrage und der Nummer und hinten dran den Typ. Und setze jetzt hier die Frage, die ich auch schon vorbereitet habe, deswegen geht das recht schnell, die da lautet, welche Tiere wurden in dem Video gezeigt? Also das ist jetzt einfach ein Beispiel dafür, dass man eben hier Fragen setzen kann, die man nur beantworten kann, wenn man das ganze Video geschaut hat. Das ist der didaktische Sinn hinter dieser Frage. So, zwei Optionen sind schon da. Ich kann aber jederzeit sagen: Nee, in dem Fall, ich brauche jetzt mal drei. Hier muss ich jetzt noch sagen, welche war richtig. Und ich weiß, dass diese Antwort die richtige ist, als Ersteller hier und setze das somit. Gut, Video pausieren. Auch das wollten wir und eben auch nicht diese zehn Sekunden. Dann nehmen wir hier die 26 und klicken auf Fertig. Gut, da sehen wir, dass hier jetzt auch diese Frage steht. Ich kann hier scrollen, um zu schauen, was sind denn für Interaktionen drin. Hier zum Beispiel die Uwe-Düne oder hier auch wieder durch diesen offenen Kringel gekennzeichnet eine Quizfrage und durch dieses kleine Symbol hier gekennzeichnet ähm, schwer zu sagen, was es eigentlich ist, dieses Crosswords. Was ich nun noch brauche ist, ganz ganz wichtig, ähm, die Antwortübermittlung. Das, was wir bisher gemacht haben, würde später von den Studierenden genutzt werden können, aber die Punkte gehen nicht in Moodle und auch nicht Bericht, wie abgestimmt wurde bei den einzelnen Ergebnissen. Wenn man möchte, dass das nach Moodle reingeht, muss man beim Erstellen hier draufklicken auf das Sternchen, die sogenannte Antwortübermittlung. Und das ist auch wichtig, die macht das immer da, wo gerade hier der Cursor steht, da ist ein kleiner Strich entstanden. Das heißt, hier bei 435 ist jetzt diese Antwortübermittlung eingetragen. Wenn Studierende das Video schauen, lassen es durchlaufen. Bei 435 kommt die Rückfrage, ob man die Ergebnisse in Moodle buchen möchte. Alternativ könnten die Studierenden auch jederzeit selber auf das Sternchen klicken und ähm, dann diese Antwortübermittlung triggern, weil auch die Studierenden sehen ja hier diese Icons, wissen insofern, aha, da ist was Interaktives, da kann ich hinscrollen und das schnell mal bearbeiten und den Rest brauche ich mir im Detail nicht anschauen. Das wäre insbesondere, wenn man das Video zum wiederholten Male schaut. Was jetzt sicherlich ganz sinnvoll noch ist, ist, dass man hier einmal auf sichern geht. Auch das dauert wieder einen kleinen Moment. Oder einen größeren Moment. Und sich selber als Lehrender mal anschaut, was habe ich da eigentlich erzeugt. Das heißt, man geht hier auf Play oder hier links unten. Und guckt, was passiert. Hier startet das Ganze. Und wir nehmen jetzt mal die Option Ja, ich will alles sehen. Ja, funktioniert auch. Und jetzt kann ich als Lehrender hier einfach scrollen, damit ich gezielt hier kurz vor diese Bereiche springe. Und siehe da, hier kommt die Quizfrage. Ich nehme mal die richtige Lösung. Scroll mal hier hin, um zu schauen, wie das mit der uwe düne funktioniert, beziehungsweise vielleicht kurz vorher. Ja, er hält an, das ist gut. Klicke drauf, sehe den Text, klicke auf Weiter. Gut, wir wollen uns jetzt hier nicht das ganze Video anschauen. Ich scroll mal bis kurz hier davor, gucke mir diese Quizfrage an und teste, dass auch wirklich hier die richtige Antwort steht und ich sehe, dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe, weil hier nämlich offensichtlich zweimal das Gleiche steht. Hier hätte ich eigentlich eine Katze haben wollen. Okay, das ist also gut, dass wir geschaut haben. Da müssen wir definitiv noch mal ins Bearbeiten zurück, weil zwei gleiche Optionen, das macht wenig Sinn. Ich gehe in die Quizfrage rein und sage, nee, hier sollte jetzt eigentlich diese stehen, die nämlich als falsche Lösung da noch ist. So, sichern. Auch das dauert wieder einen kleinen Moment. So, jetzt gehen wir noch mal kontrollieren, wie das jetzt mit dem Übergabebildschirm ist. Nur ich muss da mindestens mal eine Frage beantworten, sonst kommt dieser Übergabebildschirm nicht. Und siehe da, hier bei 4.35 hält das Video an und ich erhalte hier als Teilnehmer oder eben auch als Lehrender nochmal eine Übersicht, dass ich diese eine Frage beantwortet habe, die zweite habe ich mir jetzt gespart und dass ich das absenden kann. Das tue ich jetzt gerade mal. Okay, das Video wurde jetzt angelegt. Jetzt gehe ich zurück in meinen Kurs und richte diese blaue neue Aktivität ein nenne das jetzt Sylt-Video mit Quiz. Bitte schauen. Da. Bitte anschauen. Und wähle jetzt hier die zuvor erzeugte Datei aus, aus dem Inhaltsspeicher. In dem Fall ist hier nicht viel Auswahl. Und wichtig ist, ich sage alias, falls ich noch mal was an dem interaktiven Video korrigieren möchte, schlägt das nämlich durch. Bei Kopie ist es sozusagen eine fixe Verbindung. Hier hätte ich jetzt noch die Option herunterladen zu erlauben, das ist meistens ganz sinnvoll, und bei der Bewertung für Moodle hier mit den Punkten irgendwas zu machen. Ich gehe auf Speichern und zum Kurs und hier als kleine Ergänzung noch die Darstellung, wie es ausschaut, wenn Versuche eingereicht wurden. In dem Fall hat Teststudent zwei Versuche gemacht mit der vollen Punktzahl, die er zumindest hier einmal erreicht hat und dazu können wir uns jetzt den Bericht anschauen. Es zählt ja der beste Versuch, hatten wir defaultmäßig eingestellt und diese Zeit ist natürlich nicht stellvertretend, weil ich das selber war als Teststudent und Ihnen damit nur zeigen wollte, wie sieht der Ergebnisbericht aus. An dieser Stelle zurück zum Kurs. Und noch der kleine Hinweis, Studierende können die Lösungen entweder einreichen, indem sie warten, dass diese Ergebnisseite angezeigt wird, die wir eingerichtet hatten, und an dieser Stelle dann ähm, das abschicken. Oder Sie klicken auf dieses kleine Sternchen rechts in der Zeitleiste. Damit wird die Seite nämlich auch aufgerufen und kann dann eingereicht werden. Vielen Dank, das war's für heute und bis zum nächsten Mal.